So. Da, sind wir doch da sind Sie doch schon die Fratze und wir warten mal, wer kommt. So, guten Abend. Willkommen zu TV Frontal, <lacht> sogenannte Wau <Wow> TV. <lacht> ganz genau ach so das bleibt ja in das bleibt ja in der story selbst das bleibt er da, da drin so ja, ja das ist logisch das kann man ja dann so auch hier haben wir uns sehen. ein hts-vokabel damit wir die schön alle sehen okay. hier zacki Flaki. wunderbar warte mal vielleicht können wir am licht was machen warte mal blending oh, das ist zu dunkel ich glaube alles an kriegen wir Davon, blinded by the light so, ich noch ein bisschen Ran, rutsche. Ran, rutsche. Die Frage ist jetzt, wo sehen wir, wer da ist? Oh, neuen Zuschauer, das ist Zuschauer. ja der Wahnsinn. Wenn ihr uns gut verstehen könnt, dann schreibt doch mal was in die Kommentare, weil wir müssen ja auch dann in den Kommentaren sehen, wenn ihr eine Frage habt. Genau. Das wäre ganz gut. Deswegen mal hier schön was reintüpfeln mit den Fingerchen. Wir könnten natürlich auch erst einmal eine Reaktion machen, immer das Däumchen hoch. Dann wissen wir natürlich auch, dass ihr da seid. Das wäre schon mal super. Jetzt sind wir schon elf. Na, das ist ein gut. Wahnsinn. Zähle mir mit oder, oder nicht? 14. Wir zählen mit. <lacht> genau. Ja, das ist erstmal ganz ungewohnt. Ach, Ines, hallo. Ah, hallo, ja, sehr, sehr gut. gut. Na, dann wissen wir doch auch, wer da ist. Na, da freuen wir uns. Charlotte, mega, grüß dich. Hallo. Ähm, für uns ist das immer jetzt mal ein ganz neues Format, weil normalerweise gehen wir, ähm, wenn wir live gehen ähm, über Zoom, ähm, dass wir Links verschicken und dann sehen wir natürlich auch immer, wer dabei ist. Und jetzt sind wir ein bisschen abhängig davon, dass ihr ähm, in den Kommentar was schreibt, das Däumchen hoch macht, sagt, hu hier sind wir. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen. Ja, cool. Ähm, wir haben 19.59 Uhr, das heißt, wir haben noch einen Moment Zeit. Ja, ja, wir warten ähm, auf jeden Fall noch ein paar Minütchen, bis, bis da 480 oder Menschen, <lacht> Hundehalter*innen Bis innen das Netz zusammenbricht ja. im Taunus im Taunus-Hundeland, Hundeland. das so viel Zeit muss sein. Wir sind ja, ja genau. im Taunus-Hundeland. Also ich finde es klasse, da ohne noch vier Reaktionen. Ich meine, vier Reaktionen ist ja besser, wie überhaupt keine. Ja. ja, Also das ist ja wunderbar. Wir gewöhnen uns auch an das Medium. Auf jeden ne? Fall. Die Fretze sind noch ein bisschen dunkel, also am Licht müssen wir, oh, wenn jetzt das Licht sich verändert oh. von draußen, sehen wir, Na, dann sehen wir, viel sehen wir natürlich viel besser aus. Hallo Ute. Kannst du das dann da scrollen? Ja. Weil sonst sehen wir ja gar nicht, was da unten ist. Das kann echt. man scrollen. scrollt sich auch oh, von oh. Guck mal hier. Alles gut Hallo. zu verstehen, wunderbar. Das ist prima. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Es ist da und leider gleich wieder weg. Grüße an euch und Hedda. Ja, ja. danke. Liebe Grüße zurück an deinen Collimann. Also es liegen hier im Moment äh, keine. Collies rum, es liegen hier zwei Kettledogs äh, dogs rum. Aber man muss hier immer aufpassen, ob man vorwärts rollt oder zurückrollt mit dem Bürostuhl. Ob man, ob man vorwärts denkt, denkt oder rückwärts <lacht> denkt, ob man sich noch in der Kommunikation befindet oder ob man direkt aus der Kommunikation heraus, Ins ist. Rot kommt und das Energiekreuz explodiert. Genau, und dann haben wir auch schon äh, kurz eine Minute nach acht, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einführung, warum wir das heute hier ähm, anbieten wollten, ähm, dass wir die Grundlagen ähm, unserer Arbeit, äh, die HTS-Basisgrundlagen, hier einfach gerne nochmal für diejenigen erklären, die da vielleicht noch gar nicht so ähm, stark drin sind in dem Thema, vielleicht auch noch gar kein äh, Seminar gemacht haben oder Gruppenintensivtag, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten äh, bei uns, ähm, sich mit ähm, HTS und unserer Arbeit zu beschäftigen. Und äh, uns ist die Basisarbeit total wichtig, weil das eigentlich schon ganz viel helfen kann, darf und soll ähm, mit eurem Hund auf einen guten Weg zu kommen. Meistens seid ihr ja alle schon auf einem guten Weg ähm, und ähm, dann hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle Herausforderungen und Probleme. Es ist ja meistens nicht so, dass ein Hund ein komplettes Problemfeld ist, sondern dass es ganz, ganz viele gute Dinge gibt. Und das ein oder andere an Stellschrauben zu drehen ist. Deshalb würde ich sagen, Kati, fangen wir einmal an ähm, mit unserer klassischen Basisarbeit. Um was geht es denn eigentlich so äh, in der HTS-Basisarbeit, in der Basiskommunikation? Und da haben wir hinter uns schon so ein paar klassische HTS-Vokabeln. Ähm, die werden euch immer wieder begegnen und die würden wir euch ganz gerne heute Abend mal kurz erklären. Also wir sind ja vor allem hier, um ähm, gerade den HTS-Neulingen das ein bisschen näher zu bringen. Es gibt zwar unheimlich viele Informationen, auch kostenlose Informationen. Äh, wir haben euch ja da ein paar Links in den Beitrag gestellt. Ähm, aber manchmal, äh, manchmal kommt man durch die Flut der Informationen auch ein bisschen durcheinander. Man findet vielleicht nicht das eine oder andere. Und wenn man ganz neu ist, wird man auch ähm, natürlich wird man natürlich auch von der Flut der Informationen ein bisschen erschlagen und da haben wir uns gedacht, wir finden uns mal ganz kurz zusammen und erzählen mal so die Vokabeln, um die es halt äh, immer geht in der HTS Basisarbeit oder in der Arbeit in, in der Hundeschule, in der Hundeteamschule und äh, damit ihr vielleicht ein bisschen ein bisschen klarer seht, was das angeht. Ich denke, die meisten dem, oder den meisten sind die Vokabeln bekannt mehr oder weniger. Ähm, aber wir gehen ganz kurz mal auf die Vokabeln ein. Da haben wir zum einen mal das Vorwärtsdenken. Vorwärtsdenken, also wir reden ja immer von Vorwärtsdenken und Rückwärtsdenken. Genau. Ähm, äh, die Hunde sind ja sehr, sehr oft, also viele oder die meisten Hunde, die zu uns kommen, sind sehr stark im Vorwärtsdenken. Wir haben zwar auch immer wieder welche, die im Rückwärtsdenken äh, ist. Das ist nicht weniger anstrengend ja. und weniger ungünstig für den Hund, aber die der Großteil der Hunde, die zu uns kommen, sind halt sehr stark im Vorwärtsdenken, sehr stark im eigene Entscheidungen treffen, ähm, beziehungsweise immer wieder in Diskussionen um, welche Entscheidung es geht und wer die Entscheidung für sich entscheidet. Also Vorwärtsdenken ist damit gemeint, dass der Hund sich, also ganz Einfach ausgedrückt, dass der Hund sich einem Reiz zuwendet, einem Reiz hinwendet oder vielleicht sogar die Distanz zum Reiz verringert. Also Vorwärtsdenken ist immer mit einer Vorwärtsbewegung zum Reiz hin verknüpft. Ob das jetzt ähm, die Nase ist, die Ohren sind, der ganze Kopf oder eben der Hund sich in Bewegung setzt. Also Vorwärtsdenken ist immer eine Bewegung auf den Reiz zu. Also Brecht, Reiz, Kopf kriege ich hin, Nase. Ja. Ja, also. Kriege ich auch noch hin mit der Ohren? Jetzt wird es schon schwierig <lacht> bei uns, genau. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, immer ähm, bei seinem Hund, auch beim Vorwärtsdenken mal ähm, auf die Ohren zu gucken, wo die halt auch wirklich hingehen, genau. Und es ist ein, eine Bewegung nach vorne. Das ist so grundsätzlich, was ihr euch in der Basis. Erst mal merken könnt, wenn wir sagen, der Hund ist im Vorwärtsdenken, ist er zumeist auch in einer Vorwärtsbewegung, die sich gerade in dem äußert, was Kati gerade gesagt hat. Und warte mal, auch ja. mal ganz kurz zum Thema Reiz. Reiz kann ja alles Mögliche sein, ja? In der Regel kommen die Leute zu uns, weil der Hund an der Leine zieht oder weil er auslöst auf Artgenossen, weil er irgendwo hinflitzen will etc. pp. Das sind meistens die Probleme, ja. die, mit denen wir es täglich zu tun haben. Aber wenn man sich mal überlegt, was alles Reize für den Hund sind, also wo es überall Vorwärtsbewegungen geben kann, dann finden wir ganz, ganz viele Situationen, die komplett außerhalb der Schwierigkeiten liegen, die uns meistens beschrieben werden und die man gerne abstellen möchte. Also ein, ein Reiz ist für den Hund ja ganz viel. Das kann ein anderer Hund sein, das kann ein anderer Mensch sein, das kann ganz banal ein Geruch sein, das kann ein Blatt ähm, sein. Das kann ein Blatt sein, ein Schmetterling, ein Reh, ein Hase, das kann... Die Küche sein, wo ich gerade Essen zubereite, das kann für den Hund ein Reiz sein, der ihn dazu bringt, ins Vorwärtsdenken zu kommen. Also das sind alle Situationen, wo man schon schön Vorwärtsdenken sieht und eben auch zum Teil natürlich unterbinden sollte. Ich muss nicht alles Vorwärtsdenken unterbinden, es gibt ja auch Vorwärtsdenken, was ich gebrauchen kann, im Sport zum Beispiel. Aber was jetzt im Alter, was den Alltag angeht, da sind wir immer dabei, Vorwärtsdenken zu unterbinden, zu stoppen oder eben den Hund ins Rückwärtsdenken zu bringen. Und wir haben da so, eine ganz, so ein ganz schönes, klassisches Beispiel. Ähm, Vorwärtsdenken, Schrägstrich, der Kunde sagt dann auch oft, mein Hund jagt. Also, und dann fragen wir ja, was jagt da denn? Katzen und andere Hunde und Mäuse und überhaupt. Und dann ist so die Frage manchmal, und was macht er so daheim? Also, ach ja, das ist immer ganz lustig, wenn so eine Fliege an der Scheibe ist. Und ach, dann geht er dieser Fliege hinterher. Aber das finde ich eigentlich ganz lustig. Aber genau das ist hier an der Stelle schon Vorwärtsdenken. Ja, ja. Und vor allen Dingen ist es auch Jagen. Also. Ähm, wir müssen immer wieder darauf achten und das ist auch so ein, eine typische HTS-Vokabel, die ihr immer gerne hören könnt, ist, wo ist der Anfang? Genau. genau? Fragt euch immer mal an der einen oder anderen Stelle, wo ist der Anfang, wo achte ich auf Vorwärtsdenken gar nicht so sehr, äh, sondern ich bin viel im Außen beschäftigt, im Draußenbereich, wenn ich spazieren gehe, aber was macht denn Fridolin, so zu Hause und wo darf er überall vorwärts denken und dort wird es nicht reglementiert oder unterbunden. Genau. Und warum nicht? Weil es uns in der Regel nicht so sehr stört. Wie er löst auf den Artgenossen ja. aus, er flitzt dem Reh hinterher oder er pöbelt den Nachbarn an. Das stört uns natürlich extrem, aber alle anderen Sachen nehmen wir zum Teil auch gar nicht wahr, Also so ist es auf jeden Fall aus unserer ja. Perspektive und aus unserer Erfahrung nach, vieles wird nicht so wahrgenommen von den Kunden, weil es einfach nicht so störend ist. Aber für den Hund wird das Bild halt nicht rund, wenn wir immer in Situationen eingreifen wollen, die für uns besonders schwierig oder peinlich oder, oder störend sind und die anderen Situationen laufen lassen. Deswegen muss man halt gucken, wo ist der Anfang? Und äh, wenn mein Hund zum Beispiel äh, das Jagdfieber packt, und dem aufspringenden Has hinterher will oder das Reh jagen will. Und äh, ich stelle dann immer gerne die Frage, was macht der Hund, wenn du einen Ball wirfst? Kannst du ihn abrufen, ins Platz befördern oder sonst irgendwas? Nein, das klappt natürlich auch nicht. Ja, aber wenn das nicht klappt, kann das andere auch nicht klappen. Also ich muss erstmal schauen, wo das Vorwärtsdenken tatsächlich beginnt. Und da fange ich eben an zu arbeiten. Ihr seht schon, allein der Komplex Vorwärtsdenken ist schon ein <lacht> großer Komplex. Und ähm, da haben wir eigentlich noch gar nicht viel zu den anderen Sachen gesagt. Ich sage ich kann mal kurz, sagen wir mal Hallo. Ähm, ihr könnt auch gerne ähm, schon Fragen in, in den Chat schreiben, wenn euch schon irgendwas eingefallen ist oder ihr daheim schon quasi 280 Fragen vorbereitet habt. <lacht> also kopieren und da rein und wir gucken natürlich, dass wir das auch noch beantworten können. Also jetzt haben wir mal den Komplex Vorwärtsdenken. Ähm, genau, und es bietet sich ja förmlich an, dass nach dem Vorwärtsdenken das Rückwärtsdenken kommt. Wie sieht denn so ein Hund aus? Jetzt haben wir gerade gesagt, hast du erklärt wie er aussieht, wenn er nach vorne denkt, also er schnüffelt, da geht der Kopf nach vorne, die Ohren gehen nach vorne, der ganze Körper geht nach vorne. Was passiert denn jetzt, wenn mein Hund im Rückwärtsdenken ist? Also ins Rückwärtsdenken wollen wir natürlich die Hunde immer bringen, die eher zum Vorwärtsdenken neigen. Das heißt, wir möchten, dass der Hund sich insgesamt zurücknimmt und auch vom Reiz wegbewegt, also die Distanz, im Zweifel sogar die Distanz zum Reiz auch vergrößert, also eine Bewegung weg vom Reiz. Ähm, es gibt natürlich auch Rückwärtsdenken im Sinne von Panik, Angst, Flucht. Mhm. Ja, Das ist natürlich dann wieder eine schwierige Geschichte. Das wollen wir nicht herstellen, aber wir wollen schon unseren Hund ins Rückwärtsdenken bringen, sodass der Hund sich insgesamt einfach zurücknimmt, sich ein bisschen kontrolliert, einfach sich respektvoller uns gegenüber verhält. Das sieht man ihm dann auch an. Ne? Die Ohren gehen zurück, der Blick ist so ein bisschen devot, das ist ein Wort, was meistens die Leute nicht so hören wollen, das ist aber nichts Schlimmes, also der Hund soll sich etwas devoter uns gegenüber verhalten, soll sich zurücknehmen, soll zum Beispiel in der Aussteigesituation am Auto oder auch an der Haustür wirklich auch seinen Körper zurücknehmen, vielleicht auch die Pfoten wieder zurücksetzen, wenn er schon stark im Vorwärtsfahr war, eben nach der Korrektur äh, durch mich, also er soll wirklich sich zurückorientieren, sich abwenden von, vom Reiz, sich zurück, die Distanz vergrößern und mir, mir so eben das Gefühl geben, dass er mir zuhört, also dass wir im Gespräch sind, dass hier eine Kommunikation stattfindet zwischen uns und dann kann es eben weitergehen. Wenn ich das nicht herstellen kann, also wenn ich es nicht schaffe, dass der Hund mit mir in die Kommunikation geht oder wenn ich ihn nicht ins Rückwärtsdenken kriegen kann, dann wird es natürlich schwierig für mich. Musst du da nochmal scrollen oder sehe ich das sonst Ich, eigentlich ach, ich scrollt, nicht. Sich das, boah, scrollt sich das von alleine, wenn oh, jemand gut. was reinschreibt. Ähm, genau. Thema Korrekturen kommen wir ja später auf jeden Fall nochmal dazu. Also so viel erstmal dazu, was äh, wir unter rückwärts denken. Äh, verstehen und warum das auch einfach gut ist für die Kommunikation. Es, es wäre ja ähnlich, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt, wenn ich der Karte jetzt permanent hier äh, in ihren Raum gehe und sie völlig äh, zuquatsche mit allem, was ich will und ähm, das ist ja keine Kommunikation und ich würde ja. ja an irgendwann und ich komme immer näher und immer näher. Kann ja gar ich nicht kann stoppen. aber auch ins Vorwärtssehen gehen und sagen, hör auf so. mit dem Scheiß. Und ich Dann kann aber auch sagen, okay, alles gut, so. Also ihr seht selbst, das hat auch was mit, mit Raum zu tun. Ja? Wie viel Raum ähm, gebe ich auch jemandem? Oder wo sage ich hier, das ist, äh, geh mal ins Rückwärtsdenken, dass wir überhaupt mal gut ja. Kommunikation miteinander auf anderen aufnehmen. Basis, ja. können, auf einer völlig anderen Basis. Zu sagen, hier mal runterkomme, ich möchte ganz ja. gerne mal mit dir ins ja. Gespräch kommen. Und äh, das ist äh, ein Teil dieser Philosophie, den Hund äh, ins Rückwärtsdenken zu bekommen, um damit, wie es hier steht, auch nochmal stärker in die Kommunikation zu kommen, um danach zu sehen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Ähm, wir haben ähm, so eine ganz äh, klare Geschichte, die für die äh, für euch als Neuanfänger, Beginner oder wie auch immer, bestimmt alle schon mal was gehört. Aber wir haben immer so, es gibt auf der einen Seite die tu das Kommunikation, wenn wir jetzt gerade nochmal bei dem Thema Kommunikation sind, und eine lass das Kommunikation. Ähm, wir arbeiten im Hundesport, in der Ausbildung, ähm, wenn wir in die ähm, Konditionierung gehen, gehen wir in die Tu-Das-Kommunikation. Also ich sage immer so schön, Tu-Sitz-Mache, Tu-Platz-Mache, Tu-Fuß-Laufen. Das heißt, ich lerne meinem Hund über ähm, Konditionierung. Es gibt übrigens auch ein ganz, ganz tolles Video von der Anita zum Thema äh, Konditionierung nach HTS. Äh, könnt ihr euch mal angucken, da kommt dieses Thema Konditionierung nochmal ganz exakt auf, wie ich das auch gut mache. Aber dann bin ich ganz, ganz klar in der TU-DAS-Kommunikation und äh, erlerne meinem Hund etwas. Aber was ist denn die "Lass das kommunikation Die "Lass das kommunikation ist äh, im Prinzip die Kommunikation, die unter Hunden ähm, einen Großteil der Kommunikation ausmacht. Also Hunde kommunizieren. Im Hauptteil über die Lasterskommunikation, also die sagen dem Gegenüber, also dem anderen Hund in der Regel nur, was er lassen soll. Es gibt natürlich auch unter Hunden ein bisschen Tudas-Kommunikation, also unter Hunden gibt es natürlich auch eine Auftragsvergabe. Ja, übernimmt die Aufgabe, es kommt uns ein anderer Hund entgegen. Irgendein Hund muss dafür zuständig sein und wird unter Umständen von einem anderen Hund geschickt. Das wäre dann nichts anderes als eine das kommunikation aber die hauptsächliche Kommunikation unter Hunden ist über, findet über die Lasters kommunikation statt. Also der eine Hund sagt dem anderen Hund im Prinzip nur das, was er eben nicht darf, was er nicht soll, äh, wo, wo er eben was die Grenzen halt sind. Ne? Also das ist meins und dieser Raum ist meins und dieser Knochen ist meins. und ähm, Also im Prinzip all das, was er nicht darf, was er stattdessen macht, ist dem anderen Hund im Prinzip völlig egal. Vielleicht können wir gerade hier schon mal kurz in den Chat gucken. Die Julia hat geschrieben eine Frage, die mir schon lang auf der Seele brennt. Wann ist ein Gespräch beendet und was sind unbeendete Gespräche mit dem Hund? Das fällt immer mal wieder an. Das fällt immer mal wieder. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, wenn ein Gespräch beendet tatsächlich ist. Ah, Also ja, ähm, ja. ich verstehe die Frage nicht ganz, aber vielleicht doch, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch zu... Also ich, ja, ja, kann sein. Also ich bin optimalerweise eigentlich immer im Gespräch mit meinem Hund. Ich bin nicht immer in der Diskussion, vielleicht meinst du das, ja? ja. Aber ich bin hoffentlich immer im Gespräch. Also, ähm, die Hunde haben immer oder sollten immer irgendwie ein halbes Ohr, ein halbes Radarblatt hinten bei mir haben, ähm, was ich da treibe oder ob ich die Richtung wechsle oder ob ich was anderes mache. Also, ich befinde mich. Eigentlich so die Wunschvorstellung immer im Gespräch, allerdings nicht immer in der Diskussion. Eine Diskussion wird äh, durchgezogen und wird beendet und die ist dann beendet, wenn der Hund nicht mehr vorwärts denkt in dieser Situation. Also wenn er diese Situation, wenn wir die abgearbeitet haben, der Hund. Äh, sagt, okay, alles klar, ist deine Entscheidung, ich akzeptiere das, ich gehe da jetzt nicht mehr hin, ne, wenn er irgendwas, was weiß ich, scheiße findet und das ja. fressen will oder sich wälzen will oder irgendwas und er das abhakt, einen Bogen drum macht, dann ist für mich diese Diskussion da zu Ende. Aber wie gesagt, im Gespräch möchte ich gerne permanent mit meinen Hunden sein, zumindest wenn wir draußen unterwegs sind, natürlich hier zu Hause nicht, klar. ja Ich glaube, das kommt vielleicht von, von, von der Seite her, Julia, dass äh, man vielleicht schon mal gehört hat, dass wir oft sagen, bring das jetzt zu Ende. Ja, und damit ist gemeint, dass das, was du gerade mit deinem Hund vorhast, wir kommen gleich nochmal zum Thema äh, äh, Rot, Gelb und Grün, weil da geht es ja letztendlich darum, um die Korrekturen, die dann kommen, äh, dass wir dann sagen, bleib da dran und führe dieses Gespräch, führe diese Diskussion äh, zu Ende und ähm, bleib wirklich so lange dran, bis der Hund dann auch ins Rückwärtsdenken kommt und dann auch wieder mit dir im Gespräch ist, dann darf es auch gerne wieder weitergehen. Also die Diskussion ist nicht zu ja, ja ja ja, ja genau. aber die Diskussion ist nicht zu Ende, wenn der Hund sich einfach zurücknimmt, aber an mir <lacht> vorbeilunst, was da noch los ist. Da ist die Diskussion nicht zu Ende. Ich möchte wirklich, dass er, dass er mit mir wieder im Gespräch ist und, und der Außenreiz erledigt ist. Dann ist die Diskussion zu Ende. Weil manche Hunde sind nämlich auch so schlau, die wissen genau, ich gehe jetzt einfach drei Schritte zurück. Dann glaubt die Mama, ich denke rückwärts, ich lunze aber noch an der vorbei oder zwischen den Beinen da durch und kriege immer noch mit, was da los ist. Dann ist der Hund ja immer noch im Vorwärtsdenken, auch wenn er drei Schritte zurückgegangen ist. Das muss man unterscheiden und das muss man wissen, was man da für einen Schlaufuchs an der Leine hat. Genau, Julia, ich glaube und hoffen wir doch, dass deine Frage damit beantwortet ist und dass Dein Seelenbrand äh, dann auch gelöscht ist, ähm, dass das für Dich jetzt vielleicht noch mal ein Stück weit klarer geworden ist. Ähm, aber da sind wir eigentlich schon beim guten Thema und beim nächsten Thema ähm, der HTS-Basis ist ähm, die Kommunikation über Korrekturen, würde ich jetzt ja. mal sagen. Und äh, das Allerwichtigste dabei ist, ähm, Woher kommt das? Woher kommen diese Erkenntnisse, dass es diese Korrekturen ähm, unter Hunden gibt? Die kommen ähm, über Beobachtung von Hunden in der Erstbegegnung. Ne? Also nicht, wenn sich Hunde hier schon ein Vierteljahrhundert kennen, die werden natürlich völlig anders, rea anders reagieren. Ähm, Hunde im, in der Hundegruppe oder im Rudel, je nachdem, was man hat, äh, reagieren natürlich auch anders. Es geht hier aber erstmal um eine Erkenntnis zu bekommen, wie sieht das dann aus? wenn ein Hund einem anderen ähm, eine Korrektur gibt und sagt, ähm, ich glaube, hier ist immer deine Grenze, lass das mal bitte. Ähm, und da sind wir schon äh, bei unseren drei Farben. Und die erste Farbe ist die Farbe Grün, die eigentlich mit einer Korrektur so gar nichts zu tun hat. Und dann fragen wir doch mal ganz kurz in die Runde und lassen euch mal einen Moment Zeit. Wer hat denn eine Idee zum Thema Grün? Schreibt das doch gerade mal ganz kurz in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Auf jeden Wir haben Fall. Wir bestimmt sehr, sehr schlaue und ähm, interessierte HTS-Neulinge, die haben sich bestimmt das alles schon reingezogen und mhm. wissen das alles schon. Also okay. schreibt mal rein, rein, was euch dazu einfällt, zum Grün, zum HTS-Grün. Genau. Dieses Lied, wie hieß das immer? Grün, grün, grün sind alle meine ja. Kleider, genau. Und es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ja, ja, ja. Das kennen wir auch. Lydia noch. schreibt neutral. Neutral, ja, das mhm. ist schon mal, Lydia, eine ne sehr gute Idee. Neutral, das ist, ähm, ja, das ist nicht ähm, schlecht. Da können wir was mit anfangen. Dazu können wir auch noch was sagen. Ähm, aber es gibt bestimmt noch welche unter euch, die vielleicht zum Thema Grün auch noch eine Idee haben. Entspannte Grundhaltung, Ampel, alles cool. Jawohl, ja. jawohl. Am besten ist bei Gelb und Rot auch noch alles cool, aber ähm, das ist nicht so ganz einfach. Das stimmt. Angucken. Angucken präsent, mhm. ja. Das ist gut. Oh, jetzt rauscht es ja aber. Ja, auch ah, gut. Ah, genau, genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Genau, genau. Also ihr habt alle recht. Das Grün hat ganz viel mit der mit der eigenen Präsenz zu tun, mit der eigenen Grundausstrahlung, die natürlich von Mensch zu Mensch und von Hund zu Hund auch total unterschiedlich sein kann. Das hat auch ähm, nichts damit zu tun, also wenn man jetzt von Präsenz und sowas Anwesenheit spüren, dann kriegt man ja so ein bisschen die Idee von vielleicht auch extrovertiert oder sowas, aber das ist nicht unbedingt, das hat damit nichts zu tun. Auch ein introvertierter Mensch oder ein introvertierter Hund kann unheimlich viel Ausstrahlung haben und eben auch introvertierten Hunden gegenüber ähm, Dinge klären und gute Entscheidungen treffen. Und auch authentisch äh, bei mir selbst sein, das ist genau richtig. Und authentisch heißt nämlich, es gibt weder ein gutes noch ein schlechtes Grün. Ähm, es kommt immer so auf an der einen oder anderen Stelle, dass wir auch manchmal lesen in den Kommentaren auf der HTS, mein Grün war heute nicht so gut. Ähm, ja, das mag ja sein, aber das ist dann halt auch einfach dein Grün und das ist einfach so. Aber das hat, ähm, das hat keine Folgen in dem Sinne, dass irgendwas gut ist oder schlecht ist, sondern man muss dann die Situation auch so nehmen, wie sie ist, weil dein Grün ist jeden Tag grün. Ähm, das, was dahinter steckt, also was wir füllen, was wir für Vorstellungen haben, welche Emotionen wir haben, was uns gerade bewegt, all das sind die Dinge, die äh, unser Grün ausmachen, die uns authentisch machen zu dem, was wir sind. Nämlich jeder Mensch ist verschieden. Du hast nicht jeden Tag die gleiche Laune. Du wachst nicht immer ähm, im gleichen Zustand auf, sondern das variiert äh, jeden Tag an der einen oder anderen Stelle. Es gibt Leute, die haben, ähm, das sind eher Typen, die sind... Ähm, die haben so eine gewisse Regelmäßigkeit, er wird um 6 Uhr aufgestanden, um Viertel nach 6 gibt es Kaffee, um halb Uhr ist der Toast fertig, um Viertel vor 8 ähm, ist das und das und jeden Mittwoch ziehe ich die Grünhose an. Ähm, das sind natürlich Leute, die arbeiten hier auch mit einer ganz anderen Sache als Leute, die zwischen Uhr und halb 9 aufstehen und vielleicht ein bisschen hektisch sind und während sie nur einen Strumpf anhaben, quasi schon die Zähne putzen. Aber auch das ist ein Grün und das ist uns ganz wichtig, dass das Grün für jeden von euch ähm, genauso individuell zu sehen ist wie das Grün eures Hundes, wobei Hunde in ihrer Gesamtbewertung keine Bewertung machen, sie bewerten dich nicht, sondern sie ähm, nehmen die Dinge so, wie sie sind, jeden Tag, weil sie sich selbst auch so jeden Tag nehmen, wie sie sind. Genau. Ja. Michaela fragt, ist ein nicht so gutes Grün, nicht gelb? Nee, das kann man so nicht sagen. Was wir mit gelb meinen, ähm, ist was anderes. Wir kommen auch gleich dazu. Also wir halten fest, dass Grün ist einfach die Grundausstrahlung jedes Menschen, jedes Hundes, die natürlich individuell total unterschiedlich ist und auch von Tagesformen, vom Wetter, von, von allen möglichen Sachen abhängig ist. Also Grün ist die Grundausstrahlung, die jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten mitbringt. So. Ohne das zu bewerten. Es ja. gibt kein gutes Grün, kein hellgrün, kein dunkelgrün. Es ist ein Ist-Zustand, der so ähm, wahrgenommen wird, aber den bitte nicht bewerten. Dann kommen wir zum Gelb. Das Gelb, ähm, so wie wir das äh, bei HTS benutzen, ähm, ist eine Verwarnung unter Hunden. Die sieht dann eben so aus, dass der Hund sich deutlich anspannt, ne? Körperspannung hat, ähm, sein Gegenüber fixiert, also den fixiert, den er meint. Ähm, der eine oder andere kräuselt die Schnauze, manche zeigen vielleicht auch schon die Zähne, runzeln die Stirn. Also man sieht dem Hund ähm, deutlich an, dass er den anderen verwarnt. Das ist ein Gelb, immer mit Körperspannung. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das hinter die Ohren schreibt. Ähm, wir machen meistens noch ein Geräusch dazu, wenn wir das benutzen, wenn wir das imitieren. Hunde knurren dabei, ne? wenn sie die Zähne zeigen. Wir benutzen ein, ein Geräusch, einfach ein Scht oder Scht", einfach um ähm, etwas mehr Energie aufbauen zu können. Das baut einfach so ein bisschen Druck im, im Bauch auf bei uns und deshalb kommt... Für uns die Kommunikation dann halt dem Hund gegenüber leicht darüber. Das Geräusch hat so ansonsten mit dem Hund gar nichts zu tun. Der würde auch auf alles andere reagieren, vor allem reagiert er auf unsere Körperspannung und auf, auf unsere Ausstrahlung, nicht unbedingt auf das Geräusch, aber das Geräusch hilft uns halt eine entsprechende ähm, Körperspannung auf, aufzubauen und auch zu halten. Ja, also es gibt keinen Hund, der ohne Körperspannung einen anderen Hund korrigiert und ebenso ins Rückwärtsdenken zu bringen. Und genauso ist es bei uns auch, wenn wir gelb anwenden, ist nicht einfach nur ein Geräusch, sondern all das, was dazugehört, macht die Verwarnung aus. Also Blick, fixieren des Gegenübers, Körperspannung ganz genau. Und eben Körperspannung auch halten können, solange bis der andere sich ein bisschen zurücknimmt und sagt, ja, ist gut, habe ich verstanden, ja. Und dann nicht zu so schnell locker lassen. Also es ist, oh, jetzt kommt der erste Kettel kommt schon an und schleimt hier rum. <lacht> Weil er glaubt, dass ist, ist, glaub, das ist gemeint ist. Gut, jetzt ist bist nicht gemeint. Ja, also das ist im Prinzip gelb. Gelb ist die Verwarnung an den Hund, dass er gerade dabei ist, Scheiße zu bauen, sozusagen. Genau, und ähm, das, das, das, was wir immer wieder merken, ist, dass wenn wir das Gelb erklären, dass das was mit Körperspannung zu tun hat, den Blick auf den Hund, wir helfen uns noch mit der Hand, damit wir noch mal fokussierter sind und auch der Hund weiß, ich meine dich. Und noch mal die Spannung aufbauen über dieses Geräusch, so dass ich das auch wirklich halten kann. Und vorne steht eine gewisse Präsenz. Das heißt, ich nehme dann auch Raum ein. Das ist ja schon ein Unterschied, wenn ich jetzt hier vor der Kamera so mache oder ob ich das hier mache. Ja. Ja, ich nehme hier automatisch Raum ein und orientiere mich dahin, wen ich meine. Und das sind natürlich dann die Feinheiten am Ende des Tages, wenn, äh, wenn wir das mit euch auch arbeiten und trainieren, ähm, dass es nicht bei dem Geräusch bleibt. Ähm, das passiert nämlich ganz gerne. Dass, und ähm, das passiert sehr schnell. Äh, genau. ja? Der Hund geht zwei, dreimal zurück. Wenn ich die entsprechende Spannung aufbaue und, auf, und sofort äh, ist die Spannung weg, äh, es wird minimalistisch gearbeitet und dann gibt es nur noch Geräusche und so eine Zeige Zeigegeste und dann passiert halt nichts mehr beim Mond. Genau. Ähm, ja, dann waren wir hier beim, beim Gelb. Ähm, jetzt kommt die nächste Farbe stand hier ähm, oben. Also und aber auch Ampelfase. Äh, Ampelfase. vielleicht auch, ja. Ist, ähm, ja, das Rot, was ist denn, was meinen wir denn, wenn wir sagen, es ist eine Rotkorrektur? Also das Rot ist im Prinzip all das, was wir bei Gelb auch beschrieben haben. Der Blick, die Zeigegeste, Körperspannung, Energie, alles wird aufgebaut und gehalten. Und dazu kommt eine Berührung des Hundes. Weil, wenn man das unter Hunden beobachten kann, dann ist ein ein, ein Rot, eine, eine Korrektur, immer etwas Körperliches, zum Beispiel ein Abschnappen ja? und das imitieren wir, deswegen fassen wir, uns, oder fassen wir die Hunde beim Rot an. Entweder fassen wir sie mit der Hand an oder wir berühren sie mit einem anderen Körperteil, das ist im Prinzip wurscht. Hauptsache wir bleiben energetisch klar, wir halten die Körperspannung und der Hund weiß, dass er gemeint ist. Aber eine Korrektur ist immer taktil. Also es findet keine Korrektur statt, wenn ich den Hund nicht dabei berühre. Das müsst ihr euch merken. Ich komme auch immer so ein bisschen durcheinander, weil viele sprechen von der Gelbkorrektur und von der Rotkorrektur. Für mich ist das total irreführend. Für mich ist eine Verwarnung eine Verwarnung und es ist ein Gelb und eine Korrektur ist, was taktil ist, ist ein Rot. Und so kann man sich das eigentlich total einfach merken. Und was ganz, ganz wichtig ist, Kati, ich glaube, das wird auch oft falsch verstanden. Hunde haben zwar 42 gute Argumente an der einen oder anderen Stelle, aber Hunde können mit ihrem Maul total gut umgehen. Die wissen ganz genau, was sie da machen und ähm, ein Rot hat nichts damit zu tun, dass ein, ein Hund einen anderen Hund wegbeißt oder das ist immer so die, die Vorstellung manchmal von der, der beißt dann den anderen Hund. Das ist äh, nicht der Fall, sondern es ist wirklich, wirklich, dass Hunde, die eine Rotkorrektur sozusagen aussprechen, neben dem Gelb alles, was sie tun, einfach auch nochmal körperlich sagen und das muss nicht immer mit, mit dem Maul sein. Das gibt auch Hunde, die tackeln die täckeln ja, den anderen ja. Hund mal weg, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ähm, die dann mal sagen, hier, zack, gibt es einen Bodycheck und ähm, das ist letztendlich auch ein Rot ähm, über eine körperliche ähm, ja, Reaktion vom Hund, der dann dieses Rot sozusagen auch verteilt mit einem Bodycheck. Genau. Lydia schreibt, das geht ja nur in der Nähe, gelb auf Distanz fällt mir schon schwer. Mhm. Ja, das ist natürlich richtig. Das geht erstmal nur in der Nähe und ich muss mir natürlich auch in der Nähe, in meinem Nahbereich alles aufbauen. Und ähm, es sollte eigentlich logisch sein, wenn ich im Nahbereich viel Korrektur noch brauche, dass es nicht auf Distanz mit einer Verwarnung gehen kann. Es kann nicht funktionieren. Also ich muss es mir so weit absichern und so weit aufbauen, dass ich eben nur noch eine Verwarnung brauche, also dass eine Verwarnung sicher abbricht. Das muss halt gesetzt sein und ich baue mir das auf aus dem, nah aus dem direkten Nahbereich in eine kleine Distanz die Distanz natürlich am Anfang so wählen, dass ich direkt nach der Verwarnung eine Korrektur setzen kann. Entweder indem ich den Hund dann anfassen kann, wenn er einen Meter neben mir steht, oder wenn ich zwei Schritte hingehen kann, ihn anfassen kann, oder wenn ich irgendwie was neben ihm klatschen kann, Päckchen Tempos oder sonst irgendwas. Also ich muss mit, mit zwei, drei schnellen Schritten am Hund sein und muss ihn berühren können. Und ähm, das muss abgesichert sein. Also der Hund darf nicht auf die Idee kommen, ah, alles klar, jetzt habe ich die Distanz von 8,3 Metern eingenommen und jetzt kann die nach der Verwarnung keine Korrektur mehr setzen. Das muss klar sein. Und wenn der Hund das äh, kapiert hat, dass ich immer eine Korrektur setzen kann, dann wird er auch die Verwarnung in einer etwas größeren Distanz annehmen. Kannst du gerade da mal auf mehr anzeigen? Ja. Wenn ich hier anfange, rumzudrücken, seid ihr weg. Wir wollen rausgehen. Hund will zuerst durch die Tür. Korrektur folgt und er versteht es. Aber wie lade ich ihn danach richtig ein, doch durch die Tür zu gehen? Meiner bleibt dann im Flur sitzen und kommt nicht mehr. <lacht> dann, Nina, sollte man überlegen, ob vielleicht die Korrektur zu heftig war für den Hund. Also, dass er sich zurücknimmt und abwartet, ähm, sich zurückorientiert, das wollen wir alle. Aber. Wenn er danach gar nicht mehr mitkommt, könnte es durchaus sein, dass die Korrektur zu viel ist für den Hund. Ich würde mal einfach zwei Gänge runterschrauben oder mich fragen, ob er die Korrektur an der Tür überhaupt noch braucht oder ob du da nicht mit einer Verwarnung schon besser bedient bist. Das würde ich mal testen was man so jetzt äh, ähm, aus der Ferne, sage ich jetzt mal, ähm, sagen kann. Aber da merkt ihr auch, dass auch gerade das Thema Korrekturen für euren Hund und für euch selbst ähm, ähm, eine Erfahrung ist, die ihr im Team machen müsst. Ähm, wir können euch da in, im Training oder auf dem Seminar, äh, Gruppenintensivtag, Intensivtag ganz viel mitgeben, weil wir da sehr, sehr individuell für euer Team auch das raussuchen, was für euch auch passt und was für dich als Mensch auch umzusetzen ist, ja, weil ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man sich ausprobiert mit den Korrekturen, wie komme ich da gut zurecht und das ist dann auch unsere Aufgabe und im Trainerteam, ähm, die richtige Korrektur und den richtigen Umgang in der Basis äh, mit eurem Hund dann auch zu finden und die Anke schreibt hier gerade nochmal, dass ihr Molosser ähm, auch mehr so der Tackle-Typ ist, ich würde fast sagen, da, das hängt ein bisschen an der Rasse, gell? Ähm, das ja, ist, das sind schon sehr körperliche Hunde jetzt bei den Kettles genauso. Ja. Die schieben sich auch einfach mal irgendwo dazwischen und schieben den anderen mit dem Körper weg. Also genau. das, ist, das sind auch so ein bisschen äh, Körperkanonen, die, ähm, ja. Und da sind wir natürlich auch beim anderen Thema, da können wir uns wahrscheinlich noch stundenlang drüber unterhalten, weil das auch eines unserer Lieblingsthemen ist, ähm, ähm, rassetypische ähm, Verhaltensweisen auch nochmal aufzuzeigen, für was ist ein Hund ursprünglich mal gezüchtet worden und was bedeutet das auch im alltäglichen Leben und Umgang mit meinem Hund. Nina genau. schreibt noch, er braucht, also er braucht anscheinend keine Korrektur mehr an der Tür, er bleibt direkt äh, von der Tür weg, das ist super, aber irgendwie möchte, möchte ich ihn ja zu mir kriegen. Ähm, geh doch mal ganz entspannt zur Tür, ganz entspannt zur Tür gehen und wenn der Hund sich absetzt, gibst du ihm ein wohlwollendes Lächeln, sagst, super mein Hase und dann gehst du, ja mein Hase, und dann gehst du einfach mit, greif ihm nicht ins Halsband oder sonst irgendwas, sondern nimm ihn an der Leine einfach mit so einem leichten Zug mit und geh einfach los. Sandra Rapp fragt, was mache ich, wenn mein Hund bei der Korrektur nach mir schnappt? Ja, dann muss man sich viele Sachen überlegen. Ja. Ist die Korrektur energetisch angebracht für den Hund? Passt die überhaupt in die Situation? Braucht der Hund vielleicht was anderes? Hätte es eventuell eine Verwarnung auch getan? Oder aber ist das Timing nicht so optimal? Also ist der Hund vom Erregungslevel ähm, schon zu hoch? Dann, wir schon. Sind wir, dann kommen wir auch hier... In die Levelbereiche ist der Hund vom Erregungslevel vielleicht schon zu hoch, kann der gar nicht mehr anders als jetzt irgendwie sich Luft machen oder aber man muss sich auch fragen, wie er auf die Idee kommt, nach einer Korrektur schnappen zu dürfen. Also das sind ganz, ganz, ganz viele Sachen, die man da überlegen sollte, das kann man aus der Distanz nicht beantworten, das müsste man tatsächlich angucken, also viele Sachen überdenken. Und äh, sich fragen, ob die Korrektur zum Beispiel angebracht ist in der Situation, ob der Erregungslevel passt. Ja, ob nicht vorher schon viele andere Sachen da waren, die ich habe durchgehen lassen unter Umständen. Und dann kommt die berühmte Situation, die mich so richtig anpisst. Ja, und dann will ich dem Hund sagen, lass das bleiben. Und der Hund sagt. Nee, ich habe gerade zehn Entscheidungen getroffen, jetzt kommst du bei der Elften. Wenn der Drecksköter vom Nachbarn um die Ecke kommt, kommst du und willst mich korrigieren, das kannst du vergessen. Also das gibt ganz, das sind sehr viele Sachen zu bedenken. Da muss man, da muss man mal genau drauf schauen, warum man das macht. <lacht> <Thank him. lacht> Dem muss ich auch gerade mal lachen, also das ist wirklich schön, rückwärts laufe heißt noch nicht rückwärts denken, aber der Wombi Wombat ist natürlich auch wirklich ein ganz cooler Kerl, wir kennen den ja. ja. Aber da sind wir auch schon nochmal bei einem, einem interessanten Thema, was Kathi gerade benannt hat, Level 10. Level 10, was bedeutet es eigentlich, das hört ihr ganz, ganz oft sicherlich auch, dass der Hund auf einem Level 10 ist. Ähm, manchmal steht auch in den Kommentaren, Level 10 reicht nicht, mein Hund ist auf Level 200, wenn er irgendwie seinen Erzfeind sieht. Aber daran merkt ihr einfach auch schon, was äh, hat es denn mit diesem Level eigentlich so wirklich auf sich? Was meinen wir damit und ähm, was passiert eigentlich bei Level 10? Und da hat uns die bezaubernde äh, Co-Trainerin, Tra die Caro Wurst, die hat uns hier nämlich, ähm, ihr seht es wahrscheinlich nicht so gut, aber trotzdem, sie hat uns da eine schöne Flipchart dazu gemacht, das HTS Energiekreuz. Genau, ähm, und das bringt euch sozusagen diesen Begriff und das Bild zu Level 10 ähm, einfach ein bisschen näher. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, ähm, der Hund ist auf Level 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, schläft. Also erstmal ganz kurz festhalten, was alles Einfluss hat auf, ähm, den, äh, auf das Level des Hundes, ist natürlich die Rasse. Also jeder Hund sieht in seinem Level 10 anders aus. Jetzt nur die Levelbereiche eingezeichnet. Wenn, äh, von, kann für mich dann noch Hunger stehen. Hunger, Hunger, Hunger. ist auch, ich ja. bin auf Level 10, wenn ich Hunger habe, <lacht> kennt ihr das? <lacht> Hier sind jetzt nur die Levelbereiche einge äh, eingezeichnet zu plus 10. Das ist ja, wie wir es gerade am Anfang schon gesagt haben, das, womit wir uns am meisten beschäftigen. Natürlich gibt das auch hier die Levelbereiche in die andere Richtung, ähm, minus 10. Äh, damit haben wir aber eher weniger zu tun. Selten. Ich arbeite eigentlich ganz gerne mit solchen Hunden, aber wir haben damit wenig zu tun. Meistens haben wir eben in den anderen Bereichen zu tun. Level minus 10 wäre jetzt halt wie am Anfang kurz angesprochene Paniksituation, Angstsituationen, wo der Hund flüchtet oder flüchten möchte. Also da haben wir ähm, Level-Bereiche in, in minus 10 unter Umständen. Wir arbeiten aber meistens in den Plusbereichen. bereichen also, Da gibt es, glaube ich, ich nochmal kurz unterbrechen, nochmal einen Unterschied, ähm, wenn wir von Angst oder Furcht sprechen. Ähm, ich finde, das ist immer noch mal ein interessanter Unterschied, weil ähm, es gibt viele Kunden, die sagen, auch mein Hund hat Angst. Ähm, und ein Angsthund ist für uns was anderes. Das ist wirklich ein Hund, der ähm, nur an Flucht denkt und der findet auch nicht mehr zurück, weil der ist in einer, in einer Situation drin, wo er kein klare Gedanke mehr fassen kann. Ja. Da geht es nur um Panik und um das nackte Überleben und wirklich Angst. Und wir reden da nicht von einem Hund, der äh, mal kurzfristig zur Seite springt, wenn die Kathi die Grau-Mülltonne zumacht. Ne? Und das sagt, uh, Mülltonne, oh Gott. Also das ist alles gut zu arbeiten, aber wenn ein wirklicher, wirklicher Angsthund da ist, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, mit so einem Hund auch zu arbeiten. Deshalb noch einmal in Klammern ähm, den Hinweis dafür, warum äh, viele ähm, ja, ich sage jetzt mal, TrainerInnen, die sich damit beschäftigen, auch immer sagen, Leute, denkt dran, dass ihr euren Angsthunden auch wirklich sichere Geschirre anzieht, weil ähm, wenn man in der Panik ist, ähm, so ein Hund in der Panik ist, ist das ganz, ganz schwierig, ähm, ihn ja, davon abzuhalten, ja. ähm, sein Leben zu retten. Ja. Genau, das mal als kurzer Exkursion in den Minusbereich. Genau, nochmal kurz auf, das, ähm, auf die Levelbereiche zurückzukommen, also Level... 1 bis 10, also plus 1 bis plus 10, und das haben wir ja gerade schon mal bei der Frage so ein bisschen kurz angeschnitten. Man muss sich äh, immer fragen, wo ist eine Korrektur sinnvoll und wo nicht. Also hier in den Levelbereichen 8, 9 und 10 ähm, kann man sich eigentlich gerade schon sparen, weil der Hund ist einfach so so so aufgeregt, dass ich äh, entweder mit einer Dachlatte da draufhauen müsste, oder eben damit rechnen muss, dass er mir vielleicht ähm, mit 42 Argumenten kommt. Also das ist ganz, ganz, ganz schwierig, in diese Levelbereiche reinzukrätschen mit einer normalen Korrektur. Und wir sprechen ja hier erstmal nur von normalen Korrekturen. Und dafür äh, müssen wir halt sehen, dass wir die Hunde in den niedrigeren Levelbereichen erwischen. Das heißt hier Level 1 bis 4, würde ich mal so sagen, wo der Hund sich schon leicht dem Reiz zuwendet, äh, vielleicht auch schon ein paar Schritte auf den Reiz äh, zugeht und ähm, Ohren spitzt, alles nach vorne richtet und deutlich zeigt, dass er ähm, Interesse an dem Reiz hat. Also das ist eigentlich der Bereich, der optimale Bereich, wo man... Ähm, mit einer normalen Korrektur den Hund ins Rückwärtsdenken bringen kann und bringen sollte. Alles, was darüber hinausgeht, wird echt schwierig und das beantwortet dann halt auch die Fragen, naja, was mache ich denn? Ich laufe beim Nachbarn vorbei, Staatsfeind Nummer eins, mein Hund ist auf Level 10. Ja, da machst du gar nichts. Halt die Leine fest, geh vorbei und gut ist ja. Und arbeite erstmal mal in anderen Situationen, in anderen Levelbereichen. Bring das erstmal mal auf die Kette und dann wirst du merken, dass du ähm, auch in die höheren Bereiche mehr Einfluss bekommst und der Hund in verschiedenen Situationen gar nicht mehr in die extremen Bereiche kommt. Also es, es sind, bevor ich an die Extremsituation denke, sind ganz, ganz, ganz viele Sachen zu bearbeiten, ähm, die mir dann diese Situation, die mich am meisten stören, deutlich vereinfachen. Und dann kommt immer die Frage, Kati, ja, das, also das verstehe ich, aber wenn ich... Heimkommen und mein Hund quasi zweieinhalb Sekunden allein war und ich, dann freut er sich, das ist doch toll oder der springt mich an und das ist doch ganz klar, ich meine gut, draußen pöbelt er auch mal anderen Hunde an, aber ansonsten ist der daheim so aufgelehnt mhm. und so verrückt und ist das ist so schön. Ich, ja, aber wo befinden wir uns dann hier, Level 8, 9, 10? Level 18. 8, 9, 10 und das gefällt mir. Das gefällt mir. Warum gefällt mir dann der Level 10 nicht, wenn der Nachbarsköter vorbeiläuft? Also, schwierig. Genau. Und das wird einfach schwierig. Ähm wir, wir bewerten das auch wieder, der Hund bewertet es nämlich nicht, der ist im Level 10, wenn er sich freut, wenn die Mutti heimkommt und der ist im Level 10, weil er sagt, okay, und dich kill ich nächste Woche, weil ich kann mich sowieso nicht leiden. Das sind beides Level 10 Situationen für den Hund, aber der bewertet die nicht, wir bewerten die. Aber deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass wir in diesen Level 10 Situationen, keinen Einfluss haben auf den Hund und wenn nur so vehement, dass es aber für uns letztendlich auch nichts bringt. Also wir kennen ganz viele Kunden, die ähm, gerade das sagen, ähm, der freut sich so, aber es, es nervt mich dann auch, ne, weil er damit einfach nicht aufhört. Ja? Und das sind dann die Gratwanderungen, ähm, wo man dann schon sagen muss, wo ist dann der Anfang? Also was tue ich denn dafür oder dagegen? Und dann bin, sind wir wieder da, dass ich... Ähm, wie in allem vom Leichten zum Schweren. Macht es euch erstmal nach. Ich Guckt erstmal, mal, dass er in Situationen, wo der Hund auf Level zwischen 1 und 4 ist, dass ihr da auch euren Hund lesen lernt. Was macht er denn da? Und wie ist er ansprechbar für mich? Wie kann das gut funktionieren? Brauche ich eine Korrektur? Mache ich Ansprechbarkeit über Namen? Ähm, Bringe ich mich körpersprachlich ein? Lade ich ihn ein? gehe ich in die Kommunikation mit ihm und da bleiben wir erstmal in dem geringeren Level und wie Kathi das gerade gesagt hat, wenn ich mir das akribisch erarbeitet habe. Und das ist schon manchmal schwierig genug. Ja. Ihr braucht euch ja nur, ihr braucht euch ja nur ein, ein, ein, ein Futterstück irgendwo draußen auszulegen oder sonst irgendwas. Das hat mit dem Levelbereich von Nachbars, also bei den meisten Hunden, äh, bei den meisten Hunden mit den Levelbereichen von Nachbars und Staatsfern Nummer 1 nichts zu tun und das ist für viele schon total schwierig, den Hund vom Reiz rückwärts zu bewegen, über äh, Kommunikation, über Präsenz, über, über den eigenen Körper. Ähm, das kriegen viele schon gar nicht hin, aber dann wollen sie, dass der Hund die Klappe hält, wenn der Nachbarsköter kommt und mein Hund komplett ausflippt. Das wird schwierig. Claudia, das kann ich total gut verstehen, ne? dass äh, wenn, man, wenn man einen Hund hat und man kommt nach Hause und das ist so das ist so, so eine menschliche Reaktion, dass man halt einfach hätte, dass äh, also uns auch freuen, wenn sich jemand freut, dass mir kommt, weil Vielleicht freut sich der Mann gar nicht so, wenn ich reinkomme. Aber der Hund freut sich. Aber ihr müsst auch A, immer bedenken, es ist für den Hund auch eine Stresssituation im Level 10 zu sein, was aber nicht heißt, dass euer Hund sich nicht freuen darf. Also uns ist es auch ganz, ganz wichtig. Deshalb arbeiten wir auch so individuell mit jedem Team. Ihr müsst auch immer für euch ein bisschen gucken, was macht mir Stress? Was finde ich an meinem Hund toll? Was bewerte ich äh, bei meinem Hund? Und, ähm, wie oft am Tag ist denn mein Hund scheiße? Also wie oft Nein, am Tag finde ich, find ich denn dann äh, unmöglich? Und ähm, da müsst ihr auch immer mal ein bisschen gucken, das in Relation zu bringen, ähm, weil manchmal haben wir das Gefühl, wir jammern auf hohem Niveau, was den Hund betrifft, wenn man dann mal nachfragt, ja ist der den ganzen Tag so und so, nee, ansonsten ist der wirklich toll und das ist ein Engel und den finde ich klasse und dann dürft ihr auch mal da drin bleiben in diesen Gedanken, in diesem Verhalten von eurem Hund, also es muss sich immer auch die Waage halten und Level 10 ist wichtig für den Hund, KD. Es ist irgendwie, brauche das ja auch, aber wie machen wir das denn am besten? Die Sau dann? rauslassen ab und zu wäre schon ganz gut. Ähm, es ist aber von Vorteil, wenn ich das selber herstellen kann, selber steuern kann, selber regeln kann, selber auch wieder abbrechen und runterregulieren kann. Ähm, und ähm, das kann ich zum Beispiel ganz wunderbar im Spiel machen. Also wenn ich mit dem Hund spiele, Beutespiel, Sozialspiel, was auch immer einem da am besten liegt, da kann ich auch mich selber so ein bisschen darin üben. Ähm, sein Level runter zu regulieren. Ne? Also den, den Hund auf Level 5 bringen, wieder ein bisschen runter regulieren, auf 7 bringen, wieder runter regulieren, Hund auf Level 10 bringen, runter regulieren. Da kann ich schön üben, mit den, mit den Levelbereichen noch umzugehen, wie mein Hund auf was reagiert. Und das bringt dem Hund natürlich auch einen Ausgleich, weil ähm, eine Zeit, wo er ein bisschen rumflippen und ausflippen kann, braucht der Hund auch. Also Level 10 Bereiche braucht der Hund, aber es wäre schön, wenn ich das selber herstellen kann und steuern kann. Die Nina fragt jetzt gerade, Kathi, das finde ich ganz äh, interessant, ne, weil es gibt ja gerade auch das Thema Ansprechbarkeit bei HTS. Da spielt natürlich auch der Name eine Rolle und äh, Nina hat jetzt gedacht, äh, man kommuniziert nur über gelb oder rot. Wenn der Hund auf seinen Namen hin ähm, so gut mit mir ins Gespräch kommt oder im Gespräch ist, warum braucht warum sollte ich dann gelb oder rot geben, das ist völlig unnötig und es gibt, ähm, wenn man den Namen gut arbeitet, wir haben dazu auch ein paar Übungen entwickelt, es gibt unser kleines Buch der Ansprechbarkeit zum Beispiel, da kann man das nacharbeiten und die Ansprechbarkeit über den Namen halt äh, festigen, ausbauen oder überhaupt erstmal aufbauen, manche hören ziemlich schlecht auf ihren Namen <lacht> ähm, und äh, das hat äh, den großen Vorteil, wenn der Hund sehr gut ansprechbar ist, dass ich, aus, dass ich den Hund aus vielen Situationen den Hund rausbekommen, ohne selber viel Energie reingeben zu mü müssen, weil bei manchen Hunden und in manchen Situationen ist es auch ein bisschen schwierig, noch eigene Energie in die Situation reinzubringen. Das kann auch manchmal dazu fü führen, dass der Hund ausflippt und ähm, wenn ich die Ansprechbarkeit über den Namen gut gearbeitet habe, kriege ich den Hund aus relativ vielen Situationen raus, ohne Zusätzliche Energie reinzugeben. Also, das ist oftmals total stressfrei. Und ähm, ihr habt bestimmt vielleicht auch an der ein oder anderen Stelle schon mal gehört, wie, also, aus was setzt sich denn der Name zusammen? Das ist nicht nur der Name, sondern es gibt halt ein Respektselement und ein bindendes Element. Und das ist das, was Kati meint, was ich mir mit dem Namen erarbeite. Das ist nicht einfach nur den Namen irgendwie Floggy, Floggy, Floggy und den sage ich 50 Mal, sondern ich mache Flo und dann Ki und Jetzt mal ganz kurz, das wäre wieder noch ein anderes Thema, aber so kann ich mir wirklich gut eine Ansprechbarkeit über den Namen. Und das ist ja eigentlich für uns auch eine schöne Angelegenheit. Also ähm, wenn, wenn, wenn, wenn ich jetzt Kati sage und Kati ist dann gleich mit mir im Gespräch und ich sehe, dass sie mich mit ihrer Auge schon anlächelt und sagt, was möchtest du gern von mir und es gibt sofort... Das könnt ihr zu Hause ausprobieren, wenn ihr den Namen sagt von eurem Kind und und von eurem Mann und guckt euch an und dann kommt sofort sowas wie, ja, ich bin ganz bei dir, du bist gerade wichtig für mich, wir sind wichtig für uns und so ist es dann auch mit eurem Hund und wenn er dann guckt, dann kann ich ihn ja auch wieder einladen, kann sagen, hier, komm mal zu mir oder wart mal da vorne, das ist das, was Kathi meint, dass man dann wirklich einen Namen aufgebaut hat, weil es zwischen euch und eurem Hund eine ganz angenehme Verbindung schafft. Und wenn der Hund gut auf seinen Namen hört und sich zum Beispiel umdreht, also vom Reiz abwendet, dann kann er, hat er auch immer wieder die Chance, sich im Level etwas runter zu regulieren. Also jedes Abwenden vom Reiz ist eine neue Chance, sich selber ein bisschen runter zu regulieren und ihr habt dadurch die Möglichkeit, dass der Hund erst gar nicht in hohe Levelbereiche kommt. Aber wenn wir jetzt auf die Ansprechbarkeit eingehen würden, würden wir babbeln bis morgen früh. Also das ist ein riesen, riesen Thema. Mit Carmen, schreibt, ja, bis so früh. Carmen schreibt, ähm, <lacht> mein Neuzugang 20 Monate hackt beim Toben richtig zu. Weißt ja. du, was das für ein Hund ist? Nee. Carmen, Carmen schreibt, schreibt mal, mal was rein, das was das für ein Hund ist. Wir sind total neugierig. <lacht> Selbst Achtung. der mit ihm bis Oktober hat, kaum noch Lust. Ähm, der Mensch oder der Hund? Wer hat bis, bisher mit ihm getobt? Ich glaube, es ist der Hund, weil es ist ein Neuzugang. Ich glaube nicht, dass ihr Mann oder so einen Neuzug Also ist halt die Frage, ob, der, ob ähm, der Hund verstanden hat, was es für Regeln gibt beim Spielen. Also dafür musst du erstmal mal eine Regeln genau definieren. Also du musst fürs Spiel, für dich und für deinen Hund Husky, ja. okay. Du musst für dich und für deinen Hund erstmal Regeln beim Spiel aufstellen. Am besten fixierst du die irgendwo auf dem Zettel, dass du die, die wirklich präsent hast. Weil ähm, einfach Spiel anzufangen, ohne dass ich selber genau weiß, wie die Regeln sind, ist schwierig. Also Regeln festhalten für dich, was ist beim Spiel nicht erlaubt. So. Und dann, wird, dann würde ich äh, dir empfehlen, dass du nicht gleich Level 10 reinsteigst und den Hund total kehre machst, sondern versuchst mal, auf Standgas mit ihm zu spielen und da runter zu regulieren, sobald er sich selber höher reguliert. Also nicht versuchen, ich bringe den Hund auf Level 10 und versuche ihn dann runter zu regulieren, wenn er mich schon hier irgendwie reinhackt, sondern spiel mal auf einen niedrigeren Level mit dem Hund, versuche ihn da wieder weiter runter zu regulieren. Lass ihn wieder ein bisschen kommen, beziehungsweise hole ihn wieder ein bisschen hoch und versuche ihn da wieder runter zu regulieren, aber nicht gleich auf Level 10. Und wenn der Hund keine Regeln verstanden, auch vor seinem Kumpel nicht, ja, aber dann äh, ja, keine Regel verstanden, vielleicht hat man sie ihm aber auch noch nicht verständlich gesagt. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht gerade herausfordern, mit dem auf Level 10 gleich rumzukampeln irgendwie, sondern würde mich erstmal in niedrigeren Levelbereichen bewegen und eben da versuchen, ihn zu regulieren. Wenn, es gibt aber auch so. Hackgranaten, ja, dann wäre es halt eine Möglichkeit, dass man erstmal aus dem Sozialspiel rausgeht und auf ein Beutespiel wechselt. Dann hat er die Chance, in die Beute zu beißen, aber auch da gibt es Regeln, auch da Regeln fixieren. Wenn ich eine Beute in der Hand habe, gibt es kein Beißen sonst irgendwo rein. Das muss ich mir auch ähm, fixieren und muss dann eben, ähm, mit der Beute habe ich ein bisschen mehr die Chance, dass er nicht irgendwie in mich doof reinbeißt. Das sind seine fünften Menschen. Ja, genau. Also, das, das kam, das ist dann immer genau ähm, den Hintergrund, den wir dann ähm, erfragen, ähm, wenn wir dann auch ein gemeinsames Gespräch haben beim Training. Ähm, das sind natürlich Informationen, die sind total wichtig dann auch ähm, für den Trainer, aber auch für dich. Ähm, wenn das jetzt schon äh, durch einen Hund ist, der schon durch so viele Hände gegangen ist, dann muss man gerade beim Thema Spielen ähm, wirklich eine gute Lösung finden. Ähm, weil es geht über Beute, es geht über sozial, vielleicht auch dann über Futter, Kati, das haben wir auch schon ganz oft bei Kunden gehabt, ähm, wo man gemerkt hat, entweder war der Hund mega unsicher und hat sich gar nicht irgendwie auf was eingelassen bzw. runterregulieren. Also das müsste man sich dann viel, viel genauer angucken und ähm, das nur aus der Ferne. Ähm, wenn das dir auch ähm, Probleme bereitet, ne? dass das kein gutes Feeling gibt zwischen dir und dem Hund, ähm, das so zu machen, dann würde ich da vielleicht auch erst einmal das gar nicht machen. Ne? Wenn man da keine gute Lösung findet, erstmal vielleicht nochmal ähm, beraten lassen von einem Trainer. Und dann nochmal genauer einsteigen und gucken, ähm, was könnte man denn noch anderes anbieten. Vielleicht in eine gemeinsame Kooperation zu gehen, das heißt mit dem Hund irgendwas ähm, an Beschäftigung zu machen, das, was ihr gemeinsam macht. Vielleicht ähm, ist halt auch das Spiel, was, was man ihm anbietet, nicht passend genau, für den Hund. Das, genau. können wir nicht, das können wir nicht beurteilen. Vielleicht ist ein ruhiges Spiel erstmal... Ähm, er verteidigt alles, was mit Essen zu tun hat. Ja, ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, ja. ähm, was, man, was man bei dem Hund erst mal schauen muss ähm, und was man da irgendwie in die richtige Richtung bringen muss. Genau, Andrea, das, das, das, das soziale Spiel, das, das muss auch passen. Also ich, ich finde, spielen, äh, Leute, muss sowieso irgendwie passen. Ne? Also wenn ich mit meiner Geschwister Kanasta gespielt habe und habe da dreimal verloren, ähm, war das ein Scheißspiel. Das wollte ich dann auch nicht mehr machen, aber ähm, Mensch, ärger dich nicht. Zu dritt war irgendwie gut und das hat mir auch Spaß gemacht. Also ähm, ich wurde nie gezwungen was zu spielen mit meinen Geschwister, wo, wo ich keine Lust drauf hatte. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt. Ne? Spielen ist auf Augenhöhe und Augenhöhe heißt, wir machen das gemeinsam und haben, haben gemeinsame Regeln, an die wir uns halten, genau. aber es muss irgendwie auch beide Spaß machen. So, was haben wir jetzt unsere... Ähm... Wir kommen mal zurück auf unsere Vokabeln. Im ja. Prinzip haben wir alle Vokabeln wenigstens kurz besprochen. Kurz. Uh -huh. Ja, kurz. <lacht> na ja, kurz. Wir könnten ja noch ein bisschen sprechen. ja. Ähm, wenn ihr noch Fragen zu den HTS-Vokabeln habt, dann haut die mal hier in unseren Chat hinein. Vielleicht gibt es noch was, was unklar ist, was euch trotz der Erläuterung nicht so einleuchtend erscheint, was ihr noch nicht verstanden habt. Dann schreibt es uns doch mal hier rein. Und ihr seht, dass das ohne Hund gar nicht so einfach ist, zu erklären, ähm, wie, wie das funktioniert, weil man immer irgendwie den Hund gar nicht vor Augen hat. Deshalb ähm, ist die Theorie total wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Aber ähm, in der Praxis ähm, jetzt klingt das vielleicht auch alles ganz viel und hu, hu, hu, wie soll das alles funktionieren? Aber das Prinzip ist wirklich ähm, einfach. Was heißt ruhig spielen? Ist ein Fremdwort für den Terrier? Ach, ich glaube auch, so ein Terrier kann das. Es kommt halt auch immer darauf an, was ich dem Hund anbiete. Ein ruhiges Spielen, ein ruhiges Sozialspiel. Kann auch einfach, ähm, ich lege mich zu dem Hund, klaue so ein bisschen seine Fötchen, ne? knibbel ihn ein bisschen in Gesicht. Ne? So wie das Hunde, wenn sie nett und ruhig miteinander spielen, liegen die oft zusammen und beknabbern sich so im Gesicht und, und hier am Hals und an den Schulterbereich. und Da wird so ein bisschen geknabbert und ein paar Geräusche dabei gemacht. Es ist immer relativ leise auch relativ ruhig. Das kann ich natürlich imitieren und kann das mit den Hunden nachmachen. Hand- und Fangspiele sind sehr beliebt. Das kann sowohl ruhig als auch wild sein, also ruhiges Hand- und Fangspiel kann ich durchaus auch machen, aber auch da gelten Regeln, wenn der Hund zu hoch dreht und zu fest in mich reinbeißt, dann gibt es natürlich eine Korrektur, das heißt, ich greife dem Hund dann durchaus schon mal ins Fell und sage ihm so, dass das jetzt zu heftig war, was er da gemacht hat, weil er muss es natürlich lernen. Er hat es vielleicht unter Hunden gelernt, seine Geschwister, seine Mutter oder je nachdem, was für ein Rudel da vorhanden war, wie man sich zu benehmen hat beim Spiel. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es auch auf uns übertragen kann. Wir haben kein Fell. Das heißt, er muss sich noch mal weiter runter regulieren und das muss ich ihm natürlich beibringen mit einer Korrektur. Und da hilft in der Regel oder nach unserer Erfahrung nicht, ich höre einfach mit dem Spiel auf und gehe weg. Ähm, meiner Erfahrung nach hilft da am allerbesten, wenn ich direkt in den Hund mal kurz ins Fell greife und sage, das war jetzt echt so heftig. Aber sobald du dich zurücknimmst, geht es ganz normal weiter und wir spielen weiter, als wäre nichts gewesen. Mein Hund rennt oft beim Rückruf in mich rein und auch beim Spielen Bodycheck mäßig. Mhm. Ja, das ist ja beim Spielen erlaubt. Es sei denn, er knallt so in dich rein, dass es dir wehtut. Dann wäre ich auch eher dafür das Level beim Spielen grundsätzlich etwas runterzuholen. Und beim Rückruf, mh, beim Rückruf kann er eigentlich schon lernen, dass du da irgendwo stehst. Da würde ich ihn, wenn er schnell kommt, ich will beim Rückruf, also ich habe den Rückruf ganz normal konditioniert, die sollen angeprettert kommen wie die Bekloppten, ähm, aber... Ich möchte nicht, dass jemand in mich reinbreddert. Und wenn ich schon sehe, dass sie in einer, oder wenn ich, wenn ich merken würde, die kämen in einem Tempo an, was zur Folge hat, dass sie, sie nicht bremsen können, dann würde ich sie bremsen vorher, auf ein paar Meter. Dass sie einfach etwas langsamer kommen. Kommt aber halt auch wirklich drauf an. Ne? Also wenn man einen Rückruf haben will und der Hund kommt geflitzt, dann ist das halt auch nochmal was ganz anderes. Ne? Also Rückruf Rückruf ist für mich das Wort Rückruf ist für mich sowieso schon immer konditioniert. Auf dem Rückruf will ich, dass mein Hund sich rumdreht und kommt und ohne wenn und aber, genau. Und ähm, ein, ein, Aber ein Zurückkommen, ähm, ein, ich sage jetzt mal ein gesittetes Zurückkommen, das sieht natürlich auch anders aus ähm, als ein konditionierter Rückruf. Da hast du glaub, übrigens ganz schöne Videos da auf gab's, YouTube. Ja, gab's, ähm, gibt's da gab es Videos. Hat Kathi Kat, Kat, ja, das, das mal mit ihren Hunden gezeigt, was der Unterschied ist zwischen denn äh, die Kettels kommen geschossen wie Bodenlenkraketen äh, zum Thema Rückruf oder eine Annäherung über einen Bogen über deine Einladung. ist sehr sehenswert. Keine HTS-Korrekturen im Spiel. Doch, ich greife dem Hund schon ins Fell. Also im Prinzip sind die HTS-Korrekturen das, was Hunde untereinander auch tun. Und die Hunde machen im Spiel nichts anderes. Wenn einer sich im Spiel nicht im Griff hat und da fest reinhackt in den Pelz des anderen, kriegt er die entsprechende Antwort. Und so ist es bei mir auch. Ich greife dem durchaus ins Fell. Da gibt es auch äh, zum Thema Spielen und soziales Spiel gibt es im Übrigen auch ein wunderbares Video auf YouTube von mir. Das ist entweder das erste oder eins der ersten Videos. Ähm, Korrektur im Spiel beim Welpen könnt ihr euch angucken. Das ist, das ist sehr schön. Wie findet man den Vielleicht, vielleicht ja. ist der. Ich will gerade nochmal. Ähm... Kati auch mit Y, ist ja interessant. Ähm, Kati, vielleicht müssen wir da das Wort Korrektur ein bisschen verändern, wenn wir das im, im Zusammenhang mit Spiel benutzen. Also ähm, es gibt ja auch Kinder, die, die, die miteinander spielen und raufen und das ist auch ein Spiel, aber wenn es dann zu doll wird, dann heult schon mal einer oder dann gibt es auch mal eher... So, was weiß ich, ein richtiger Knuff und jetzt hör mal auf damit, das war mir zu viel. Und ich, das ist das, was wir meinen. Es ist eine soziale Auseinandersetzung im Spiel, aber es muss klar sein, ähm, wo meine Grenze ist, hört deine Freiheit auf im Spiel. Also ich glaube, das ist sowieso ja. immer ganz wichtig, wo meine Grenze ist, hört deine Freiheit auf. Und das muss ich aber auch das muss ich Menschen klar machen, aber das muss ich mhm. auch in meiner Kommunikation mit meinem Hund mal klar machen. Und umgekehrt genauso. Weil es gibt auch Hunde, ne, die finden dieses Spiel, das ihr vielleicht toll findet, das finden die Kacker. Mhm. Ja, und da muss man auch ein bisschen drauf achten, wenn mein Hund auch signalisiert, boah, das will ich jetzt aber auch nicht, und dann bin ich auch in der Verpflichtung, ja. das zu erkennen ja. und damit auch aufzuhören. Mhm. Genau. Wie findet man die richtigen Korrekturen für einen sensiblen Hund? Aus der Ferne können wir dir das für deinen Hund natürlich auch nicht beantworten. Wir kennen den Hund nicht, aber ähm, die Frage ist halt, Braucht der Hund wirklich eine Korrektur? Also braucht der Hund etwas Taktiles oder reicht eine Verwarnung? Wenn vielleicht, es könnte möglich sein, dass eine angepasste, gute Verwarnung, also ein gutes Gelb mit viel Körperspannung, dass die so einem sensiblen Hund schon ausreicht. Das würde ich, wenn der Hund sehr, sehr sensibel ist, würde ich mich erstmal mit etwas weniger Verwarnung oder Korrektur daran tasten, bevor ich ihm direkt eine pretzen. Also das wäre mir dann zu heikel. Aber um das genau zu beantworten, müssten wir natürlich deinen Hund kennen. Leinführigkeit. Wenn er die rote Leine, äh, Linie übertritt und sich nach Ansprache mit dem Namen zurücknimmt, ist das auch okay oder direkt beim Übertreten? Nee. Es kommt drauf an, wenn der Hund drei Stunden neben mir läuft und super läuft und der übertritt die rote Linie und ich spreche ihn an und er sortiert sich wieder ein, ist alles schick. Wenn der Hund aber permanent die rote Linie übertritt, dann ist mir das nicht gut genug, wenn er sich bei dem Namen immer wieder zurücknimmt, sondern da spare ich mir die Ansprechbarkeit und dann kriegt er direkt ein Rot. Ines, danke mal für äh, dein kurzes äh, Statement hier und äh, das Lob an äh, Hundeteamschule Anita Balser. Vielen Dank dafür und danke <lacht> für das Wort Lob, weil es wird immer oft gesagt, äh, wir, wir, wir, wir würden sagen, in HTS wird nicht gelobt. Das, es, es wird gelobt, es wird geherzt, es wird geliebt, <lacht> ähm, das ist überhaupt keine Frage, weil wir sind soziale Wesen und es der, der Hund ist ein hochsoziales Wesen und klar wird auch gelobt, nur an der richtigen Stelle. Ja, mhm. das ist sehr interessant. Durch ungeregelte Zerspiele unserer Vorgänge lässt unsere nicht gleich los. <lacht> Aus ist dann immer eine Diskussion. Ja, das Problem ist, dass er wahrscheinlich das gar nicht richtig gelernt ja. hat, dass er ausfalsch verknüpft hat. Ich würde das komplett neu aufbauen. Dir den Aufbau jetzt zu erklären, wäre wirklich da wäre wirklich zu weit äh, gegriffen. Und das ist ein Thema für sich, aber ich würde das komplett neu aufbauen. Da gibt es zum Thema Spielen und Beutespiel einen wunderbaren ein Kurs von uns. <lacht> ja, gibt einen wunderbaren Kurs von uns auf unserer Plattform www.header.space. Es gibt aber auch relativ viel, wenn du suchen möchtest, auf meinem YouTube-Kanal dazu. Ich hatte in Erinnerung, dass gesagt wurde, kein Zischlaut etc. im Spiel. Naja, ich brauche, ich brauche im Stiel kein Zischlaut. Wenn der Hund mich zu fest irgendwo reinbeißt, dann packe ich dem ins Fell und aus die Maus. Da denke ich auch nicht mehr an Zischen, der kriegt da einfach die entsprechende Antwort. Wer in mich reinhackt wie ein Berserker, der muss damit rechnen, dass ich ihn mal ins Fell greife und mal kurz festhalte. Da ist ja ein Ventilausgleich. Ja, sicher. Ja, ja. Das ist Ventil und Ausgleich. Trotzdem gibt es da Regeln. Es gibt da Regeln und die sind einzuhalten. Sonst ähm, würde der Kettle mir ja den ganzen Arm abnagen, im Zweifelsfall, wenn er das für richtig hält. Regeln gibt es da trotzdem. Aber ich, äh, es ist schon Ausgleich und Ventil für den Hund. Aber das heißt ja nicht, dass er sich benehmen kann wie eine offene Hose. Und das ist, auch, also das ist vielleicht auch immer so eine Vorstellung, ne? Ähm, Ausgleich und Ventil, ja, das ist richtig. Wir tun etwas gemeinsam auf Augenhöhe, aber nochmal in Erinnerung, wo meine Grenze ist, hört deine Freiheit auf. Und das ist die erste Regel im Spiel. Wenn mir das zu fest ist, ist mir zu fest, dann muss ich dir das auch mal sagen, dass du damit aufhören sollst. Aber das Gleiche kommt ja wieder, aber komm, wir spielen trotzdem zusammen, aber lass das. Ähm, und das, das geht dann auch weiter. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen das Verständnisproblem an der einen oder anderen Stelle, ähm, wie wir Spiel definieren. Mhm. Genau. Kann es sein, dass Hunde untereinander korrigieren beim Spielen verlernen? Das glaube ich nicht. Das hat was vielleicht eher was mit Kompetenzen zu tun, wenn Sie dann nicht korrigieren. Habe den Eindruck, dass mein Röde 2 bei Röde 3 gehemmt ist im Spiel. Ja, dann könnte es wahrscheinlich sein, dass er sich einfach nicht richtig traut, weil er mehr Respekt vor dem Rüden hat. Das ist vielleicht eher ähm, die Geschichte, als dass er nicht korrigieren könnte. Wahrscheinlich darf er es nicht oder traut er sich es nicht. Und man muss immer das Setting angucken. Wo passiert das? Wo bist du da in mit, ne, wo bist du da im Raum draußen? Wie fängt das an? Wie hört das auf? Was lasse ich dazu? Ähm, wie viel Freiheit hat das? In welcher Umgebung? Also auch das ist immer ganz wichtig, das Setting zu erkennen, wo findet das dann gerade statt und unter, unter welchen Bedingungen, genau. Maximiliane schreibt, ich habe es nie geschafft, mir Wiener ohne Beute zu spielen, dann wird er ja richtig heftig, geht mir in die Klamotten, unterbrechen kann ich sofort, aber es gibt keinen Mittelweg, entweder macht er Vollgas oder nichts, mit Beute kann ich super schön spielen, die Dose steigen und schön runterfahren. Ja, ähm, es gibt aber auch noch Sozialspiele, die nichts mit Heftigkeit zu tun haben, ähm, diese Hand- und Fangspiele. Da gibt es nichts auf unserer Plattform, da gibt es nur was auf YouTube bei mir. Also Hand- und Fangspiele gibt es auch äh, ein paar Videos auf YouTube. Ähm, das kann man mal anschauen und mal austesten. Das hat nichts mit Heftigkeit äh, oder ähm, Rennspielen oder so Bodycheck oder sowas zu tun, sondern das ist eher ruhig. Ähm, das würde ich mal testen, ob er sich da ähm, im Griff hat. Das wird wahrscheinlich deutlich leichter sein, als wenn du irgendwo stehst, rennst, ihn Schubs oder sonst irgendwas. Vielleicht ist auch das, was du ohne Beute mit ihm machst, gar nicht so angebracht und er findet das gar nicht so schön und wird deshalb zu heftig. Ja. Das kann auch sein. Mhm. Spannend, danke sehr. Wunderbar. So. Perfekt. Eine Stunde, zehn Minuten haben wir gebabbelt. Mhm. Super schön, fast 80 Leute waren da, mega gut. Ja, hat uns total gefreut, dass ihr da wart. Wir hoffen, dass wir euch ähm, ja vielleicht so einen ganz kleinen Abriss erstmal gegeben habt, was so ähm, die Basisarbeit bedeutet, was eigentlich so die Philosophie, die Idee ist, in die Kommunikation äh, mit dem Hund zu gehen, mit dem Hund zusammen zu leben, sich auf ähm, Dinge einzulassen, ähm, den Hund lesen zu lernen, ähm, sich für. Dinge zu entscheiden, wahrzunehmen, ähm, sich selbst noch, noch mal zu reflektieren, wie sieht mein Leben mit meinem Hund eigentlich aus, was verlange, verlangt die Gesellschaft von mir, was ähm, kann ich gut machen, lebe ich in der Stadt, lebe ich auf dem Land, wie will ich eigentlich mit meinem Hund zusammenleben und wo sage ich, ist mir eigentlich gerade egal, was ihr meint, ich mache das schön mit meinem Hund weiter, so wie ich das will. Genau. Das Video kann man nachschauen, Heike, weil wenn wir nicht alles falsch machen und jetzt das komplett verkracken, ja. weil wir noch nicht so richtig firm sind mit der ganzen Materie, wird das sehr wahrscheinlich auf meiner Chronik einfach bleiben. Also da kann man das nochmal anschauen. Die zwei Blondine geben sich immer Mühe, dass wir ähm, Monat für Monat immer technisch affiner werden. Ja, ähm, genau. Und das ist jetzt heute ähm, unser. Ja, wir sozusagen... müssen ein bisschen üben für unseren neuen Kurs, für den Leinführigkeitskurs. Genau. Ab 20.06., also in elf Tagen, startet unser Leinführigkeitskurs. Also, komplette Basis nach HTS wird dann umgesetzt innerhalb von vier Wochen. Wer dabei sein will, dann haut in die Tasten und schreibt mich an. Super! In diesem Sinne, ähm, wir werden uns äh, vom Wochenende nicht mehr sehen und hören. Deshalb sage ich an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr daran teilgenommen habt. Wenn ihr Lust habt, schreibt doch einfach nur drunter. Mh, wir würden euch ganz gerne noch mal live zum Thema XYZ erleben. Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, und schreibt mal eure Themen, über was wollt ihr was wissen. Und dann ähm, fahre ich ins Taunus Hundeland, hier nach Wehrheim zur Kadi Und dann gehen wir einfach wieder live, weil es uns so viel Spaß macht. Und das Beste dabei ist, ich gehe jetzt hier noch mal was essen ins Klatsch, weil das ist total lecker. Und oh, das ist eine gute Idee. Auf jeden ich nehme aber Rollspritz. In diesem Macht Sinne, gut. macht's gut. Tschüss. Ciao. So, jetzt müssen wir hier beenden. Zack, zacki, Flaki. Jetzt kannst du es entweder speichern oder